Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial der Arduino-Reihe. Heute wollen wir eine LED wieder blinken lassen und die Blinkgeschwindigkeit mit einem Drehwiderstand verändern. Dazu müssen wir den Drehregler erst auslesen, dann die Sensorwerte mathematisch verarbeiten und dann als Ausgabe verwenden. In diesem Tutorial ist die Ausgabe die Dauer der Pause zwischen den einzelnen Blinkvorgängen. Kommen wir erstmal zum Drehregler. Ein Drehregler hat drei Anschlüsse. Die äußeren beiden Pins sind Plus und Minus und der mittlere Pin ist der analoge Output-Pin. Diesen schließen wir in diesem Tutorial in analog 0 an. Wenn man einen Drehregler dreht, gibt er eine Spannung von 0 bis 5 Volt aus. Zum Beispiel ganz links ist 0 Volt und ganz rechts ist 5 Volt. Das kann aber variieren, je nachdem wie man die Kabelung vornimmt. Das wenn zum Beispiel links plus ist und rechts minus ist es anders als wenn man links minus und rechts plus nimmt. Wie man es hier im Aufbau sehen kann, schließen wir den Drehwiderstand mit dem analogen Pin an 0 an rechten Pin an 5 Volt und den linken Pin an Ground. Die LED schließen wir an Pin 13 an. Da können wir theoretisch auch direkt die LED L benutzen, aber ich habe jetzt eine weitere LED benutzt, da man es besser sehen kann. Nun geht es auch schon ans Programmieren. Wir öffnen wieder unsere Arduino Software. Und als erstes definieren wir wieder drei Variablen. Zuerst Integer Eingang wie beim letzten Mal ist es wieder A0, dann Integer LED ist diesmal Pin 13 und Integer Sensorwert ist gleich 0, wie beim letzten Mal auch. Im Setup definieren wir diesmal nur Pin Mode LED, Output. Im Void-Loop schreiben wir uns unser kleines Programm rein, und zwar Sensor Wert ist gleich Analog Read Eingang. Also genau das gleiche wie im letzten Tutorial auch. Dann Digital Write LED, High und dann Delay. Sensorwert und zwar soll er halt so lange warten, wie der Sensor Wert ist. Und danach wieder Digital Write, LED, Low. Und danach Delay Sensor Wert. Das ist ein kurzes kleines Programm. Und ich zeige euch mal gerade, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir erst wieder unsere drei Variablen definiert, Eingang, LED und Sensorwert. Dann haben wir Pin Mode der LED bestimmt. Also Pin Mode, Pin, LED ist ein Output. Dann haben wir die Variable Sensorwert definiert, als das, was er an dem Pin Eingang analog ausliest. Dann sagen wir, er soll die LED anschalten mit digital Write high dann soll er so lange warten, wie der Sensorwert ist, also sen warte so lange, wie der Sensorwert, zum Beispiel wenn der Sensorwert 10 ist, soll er 10 Millisekunden warten. Danach Digital Write LED Low, um wieder auszuschalten und wieder die Zeit vom Sensorwert zu warten. Wir können das Programm auch schon drauf spielen. Wenn wir jetzt drehen, müsste die LED langsamer und schneller blinken. Wie wir sehen, funktioniert es frei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao.